Hallo zusammen! Also, es ist doch schon länger her, wo ich ein Video gemacht habe und der Grund ist einfach der, dass wir umgezogen sind. Also, wir sind ähm, ja quasi Anfang des Monats August schon damit angefangen mit dem Umzug, haben nach und nach immer so Sachen rübergebracht in die neue Wohnung und ähm, ja, letztendlich vor einer Woche ungefähr, ja, vor einer Woche äh, sind wir dann komplett mit den äh, ganzen Möbeln umgezogen und seitdem wohnen wir auch jetzt hier in der neuen Wohnung und ich muss sagen, ich bin super zufrieden, ich fühle mich einfach richtig wohl hier und ähm, ja, die Wohnung ist einfach größer, die ist heller, die liegt zentraler zur Stadt und trotzdem hat man dann das Grün im Hintergrund und also uns gefällt es und ich habe eine Badewanne, <lacht> endlich, das habe ich so sehr vermisst. Und ähm, da merkt man wirklich, was das für ein Luxus war damals. Was heißt damals? In der alten Wohnung hatten wir äh, eine Dusche gehabt, ein sehr kleines Badezimmer. Und äh, wir sind zu fünft in der Familie, ich, mein Mann und meine drei Kinder. Und das war immer ein, ähm, ja, was heißt, gedränge. Es gab halt nur eine Toilette und ähm, ja, es war alles ziemlich eng und äh, man fühlte sich einfach nicht so richtig wohl und frei. Man konnte sich nicht frei bewegen quasi. Ähm, ja, und jetzt in der neuen Wohnung, das ist wirklich hm, ein Traum. <lacht> Uh, natürlich ist es keine luxuswohnung ja aber ähm, wir fühlen uns einfach wohl und es ist super super schön hier uh, ja <lacht> ja wir sind eigentlich kann man sagen angekommen hier stehen noch äh, etliche kartons die ausgepackt werden müssen die ähm, ja, eingeräumt werden müssen, Regale müssen aufgehangen werden und ich denke, das wird so eine Zeit lang wohl dauern, das geht nicht von jetzt auf gleich und ähm, ja, ich hoffe, dass wir äh, endlich damit abschließen können, <lacht> weil das doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, ja, das ist jetzt mein aktueller Stand. Und ähm, ja, ich freue mich und warten wir einfach mal ab, ähm, was die Zeit so bringen wird. Okay, bis dann. Tschüss.